Arten beschreiben ohne Skalpell. Wir suchen nach Themen für unseren Podcast, "Expedition in die Forschung und du kannst mitreden. Neu entdeckte Tierarten sind naturgemäß immer seltenere Arten. Oft hat man nur ein einziges Exemplar. Das ist natürlich sehr wertvoll. Für die Beschreibung braucht man jedoch detaillierte Informationen über die Anatomie. Das bedeutet eine Sektion, bei dem das Exemplar beschädigt wird. Als Alexander Ziegler von der Uni Bonn von einer Expedition mit dem Exemplar einer bisher unbeschriebenen dumbo octopus art zurückkehrt, will er es unbeschädigt erhalten. Was tun? Sein Team verwendete ein Hochfeld-MRT und ein Mikro-CT, um erst die Weichteile und dann die harten Teile mit äußerst hoher Auflösung zu scannen. Hinzu kam eine DNA-Probe. So war es möglich, die neue Art zu beschreiben und in den Stammbaum der dumbo octopus arten einzuordnen. Das Exemplar ist im Museum. Forschende haben freien Zugang zu den Scans. Gutes Thema? Lass es uns wissen. Wir sind at XBIT Forschung.